13 Roulette-Tipps für Anfänger Guten Tag, mein Name ist Georg Liebering. In diesem Video auf meinem einzigen echten YouTube-Kanal gebe ich Ihnen heute 13 Roulette-Tipps für Anfänger, die Sie so bisher nirgendwo anders gefunden haben. Wie Sie hören, spreche ich mit meiner eigenen Stimme und nicht mit einer Computerstimme, denn das wäre da nicht ich, sondern nur jemand, der vorgibt, ich zu sein. Auf meiner Webseite, der trend.com, finden Sie auch ein kostenloses E-Book mit vielen Tipps und Tricks für Anfänger und fortgeschrittene Spieler, sowie ein seriöses Roulette-System ohne Verdoppeln für kleine, aber dauerhafte Gewinne. Bilden Sie sich selbst ein Urteil über meine Fachkenntnisse. Der Link ist auch in der Beschreibung. Das Internet ist voll mit guten Ratschlägen und mehr oder weniger gut gemeinten Roulette-Tipps für Anfänger oder Gelegenheitsspielern. Dabei wird oft vergessen, auch ein Ratschlag kann ein Schlag sein. Der Weg zum Berufsspieler ist lang und sehr steinig. Leider ist die Substanz des im Internet Geschriebenen oft sehr dünn, denn die Wahrheit ist, die meisten Autoren solcher kleinen Hilfen haben noch niemals eine Spielbank von innen gesehen, haben überhaupt kein Fachwissen oder schreiben einfach nur von anderen ab. In diesem Video hören Sie echte Roulette-Tricks, die für Anfänger essentiell sind, fachlich fundiert und auch wirklich funktionieren und einen echten, nachweisbaren Sinn ergeben. Nun komme ich zu Ihren 13 Roulette-Tipps für Anfänger und Hobbyspieler. Jeder einzelne Tipp sorgt dafür, dass Ihre Gewinnchancen steigen, sowohl im Online-Casino als auch in der echten Spielbank. 1. Spielen Sie niemals mit geliehenem Geld oder mit finanziellen Mitteln, die Sie eigentlich nicht verlieren dürfen, wie Miete oder das Stromgeld, denn die Quantenphysik verhindert das Gewinnen damit und Sie werden in 7 von 10 Fällen selbst mit den besten Gewinnstrategien diese Gelder garantiert verlieren. 2. Riskieren Sie an einem Pechtag niemals mehr als das 2,5-fache bei einer Taktik ohne Progression und niemals mehr als das 6,5-fache bei einer Setzstrategie mit Progression dessen, was Sie mit Ihrem Roulette-Gewinnsystem an einem sehr guten Tag gewinnen können. Drittens: Wenn Sie progressieren, dann riskieren Sie niemals, auf keinen Fall auch nur einen Cent mit dem klassischen martin system auf Rot und Schwarz oder anderen Chancen. Viertens. Setzen Sie immer die gleiche Einsatzhöhe, also machs egal. Dann müssen die Gewinne an einem sehr guten Tag höher sein als der Kapitalverlust an den schlechtesten Spieltagen. 5. Setzen Sie nur gegen Live-Dealer in einem guten Online-Casino und niemals gegen einen computergesteuerten RNG-Zufallsgenerator im Online-Casino, weil RNG-Zahlen mit echtem Zufall nichts zu tun haben. 6. Besuchen Sie kein Casino und keine Spielbank, wenn Sie krank, um etwas besorgt oder verärgert sind, da sich Ihr Pech vom Privaten auch auf die Spielsitzung überträgt. 7. Weil es keine Roulette-Strategie gibt, die jeden Tag gewinnt, müssen Sie lernen, auch mit Niederlagen umzugehen und mit Verlusttagen zu leben, was aus psychologischer Sicht einfacher gesagt ist als getan, aber eine unbedingte Voraussetzung dafür, den Weg eines Berufsspielers irgendwann einzuschlagen. 8. Ist das Spielkapital für den Tag verloren, hilft ein Nachladen am Geldautomaten oder mit der Kreditkarte nicht, denn ein einmal intensiv auftretender negativer Trend setzt sich in der Regel fort und nur ein neuer Spieltag beherbergt bessere Chancen, vorangegangene Verluste zurückzugewinnen. 9. Es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen Börse und Roulette, aber eine gute Roulette-Taktik macht aus einem Glücksspiel ein partielles Geschicklichkeitsspiel. 10. Falls Sie einzelne Zahlen spielen, setzen Sie niemals mehr als 6 Zahlen auf einmal, um den besten mathematischen Ausgangswert in Relation zu Einsatz- und Auszahlung zu erzielen. 11. Setzmuster auf den Abbruch von langen Serien, wie zum Beispiel mit der nicht verbotenen Roulette-Verdopplungsstrategie, sind völlig wertlos, weil Serien mit einer Länge von über 20 auf den einfachen Chancen jederzeit erscheinen können. 12. Ein Berufsspieler verwendet möglichst mehrere Gewinnstrategien, um die beste Setstrategie für die gerade aktuelle Permanenz zu finden und nicht, um der Permanenz eine bestimmte Taktik aufzuzwängen. 13. Studieren Sie mein qualitativ hochwertiges gratis E-Book in deutscher Sprache zum Thema Roulette-Tipps und Tricks für Anfänger, welche Sie auf meiner Webseite herunterladen können. Um Ihrer Karriere den richtigen Start zu geben sollten Sie nicht erst nach Jahrzehnten, sondern gleich von Anfang an vernünftig und mit der besten Ausgangslage für dauerhafte Gewinne spielen. Wenn Sie das möchten, schauen Sie sich gerne meine Roulette-Strategie der Trend an. Sie verbindet einen konservativen, aber absoluten Schutz des Spielkapitals und eine enorme Gewinnsicherheit. Abonnieren Sie bitte diesen Kanal, um auch in der Zukunft über solche Wahrheiten informiert zu werden. Klicken Sie dafür jetzt rechts oben auf mein Bild, oben links können Sie ein anderes Video anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Glück! Georg Liebering